Hey ihr lieben Abonnenten, ich weiß, ihr habt ewig nichts von mir gehört. Sorry, sorry, sorry. Es hat sich einfach extrem viel verändert, verbessert, sodass ich erst jetzt dazu komme, mich wieder bei euch zu melden. Und ich will zusehen, dass ich das jetzt regelmäßig hinkriege, damit ihr auch mehr, mehr Wert bekommt und euer Abo eben Vorteile hat bei mir. Mein Name ist geblieben, Katrin Pröbster, stehe für Vitality, Beauty und Power. Die Ausrichtung hat sich etwas verändert, weil es mir noch viel mehr Spaß macht, Menschen dabei zu unterstützen, ein eigenes Business aufzubauen und das mit extrem gesunden Produkten. Die gesunden Produkte kommen von unserem Partnerunternehmen Forever, wo mein Mann und ich vor anderthalb Jahren ähm, eingestiegen sind, es zu unserem NuSkin-Geschäft dazugenommen haben. Und die Unternehmen überschneiden sich auch nicht so, als dass ich das nicht miteinander perfekt verbinden könnte. Was macht mich nun mit Forever so stark? Ich kann das, glaube ich, mal kurz auf einen Punkt bringen. Das ist tatsächlich dieser sogenannte gelbe Kanister. Dieser gelbe Kanister spiegelt alles wieder, wofür dieses Unternehmen steht. Es ist seit 1978 der größte weltweite Biobauer von Aloe Vera. Die Firma Forever besitzt im Familienunternehmen seit 1978 die größten weltweit größten Felder der Aloe Vera. Sie haben über 90, 92 Prozent der kompletten Weltanbaufläche in Ihrem eigenen Familienbesitz. Dort wird super sauber gearbeitet, es werden keine Pestizide benutzt, um die Aloe Vera anzubauen. Es werden dort Schafe und Ziegen über die Felder geschubst, um das Unkraut wegzujäten, sozusagen von Tierhand. Und was das Mordskolossale ist, die Firma bekommt es hin, innerhalb von sechs Stunden diese Aloe Vera Pflanzen, die über 1000 Tage Sonne sammeln durften, in einem speziell patentierten Verfahren so schnell zu verarbeiten, dass die Aloe Vera Vitalstoffe nicht leiden. Das Ganze ohne Konservierung. Super, super toll und es hat über 160 Vitalstoffe in dieser Pflanze drin, sodass es keine Nahrungsergänzung ist, sondern es ist ein Nahrungsmittel und für mich das gesundeste Gemüse der Welt. Das ist das eine Produkt und aus der Palette, was mich so wahnsinnig überzeugt hat und auch das gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Alle anderen Produkte, die mir dafür helfen oder dazu helfen können, andere Menschen zu unterstützen, dass es ihnen auch deutlich besser gehen kann, reicht wirklich von Zahnpasta gegen empfindliches Zahnfleisch bis sonst wohin, als auch silikonfreies Shampoo, wo die Haare so toll sind, dass selbst mein Friseur begeistert ist. Und eine andere. Große Eintrittspforte ist unser Clean-9-Programm, wo man wirklich innerhalb von neun Tagen den Körper resettet und einen mega guten Start bekommt. Die Gedanken sich ändern, dass man wirklich ähm, sich besser ernährt und dass man aber keinen Jojo-Effekt hat. So, das war es jetzt erstmal auf die Schnelle. Ich möchte sukzessive diesen Kanal endlich ausbauen. freue mich auf euch, auf eure Fragen, weil es ist mir echt ein Mega-Anliegen für euch, was Tolles zu bieten, euch was Tolles zu ermöglichen. Und freue mich einfach für euch da zu sein und euch da unterstützen zu dürfen, ob es für die Produkte ist oder für das Geschäft. Herzliche Grüße hier im November. Lasst uns das Ding jetzt rocken, die Zeit ist reif.